Jetzt sehe ich mich. <lacht> Heute haben wir ein besonderes Thema, was nicht hundertprozentig mit Steuern zu tun hat, aber generell mit dem gesamten Finanzsetup. Das ist unsere Agenda heute. Das heißt, wir reden über ein paar Themen. Was brauche ich eigentlich Selbstständiger? Was muss ich eigentlich machen? Was ist so mein bestes finanzielles Setup? Das heißt, was brauche ich eigentlich? Was muss ich machen? Was muss ich vielleicht abgeben? Was kann ich auch selber machen? Wie kann ich es idealerweise am besten selber machen? Am günstigsten selber machen? Was kann ich abgeben, wenn ich es abgeben will? Und so weiter. Ich finde das ganze Thema mehr Kontenmodell. Das ist immer so ein Thema. Das ist so ein Buzzword. Das fliegt immer rum. Es gibt Wahnsinnig viele Modelle, das 3-Kontenmodell, das 5, kontenmodell das 7,5- 9-3-Viertel-Kontenmodell, das gibt es alles. Ich habe mir keine Ahnung, wie viele Modelle angeschaut und ich will eigentlich ganz gern mal so die, die Basics, die wichtigsten Konten, die möchte ich mit euch eigentlich einfach heute mal durchgehen. Das heißt, was ist eigentlich das? das der Kern der, der ganzen Idee, das mehrere Konten zu haben. Ich möchte das ganze Thema Gehalt als Selbstständiger äh, mal ansprechen. Äh, wie wird das kalkuliert? Ähm, wie solltest du damit umgehen, deine eigene Bezahlung quasi? Dann ist die große Frage, selber machen oder outsourcen? Und ihr kennt das quasi von mir. Ich werde euch jetzt nicht sagen, dass ihr alles an uns, die Contest-Steuerberatung abgeben sollt und müsst. Ich werde euch auch sagen, dass und wie ihr eventuell unter welchen Umständen ihr es auch einfach selber machen könnt und sollt. Dann will ich halt einfach nochmal auf ein neues Feature von Contest eingehen, was es quasi gibt und was es quasi auch erst seit heute gestern, also was jetzt gerade ganz neu ist, was wir gerade uns überlegt haben. Darauf möchte ich ganz am Ende auch nochmal eingehen. Erstmal möchte ich kurz zwei, drei Schritte zurückgehen und sagen, was brauchst du ihr als Selbstständiger eigentlich? Das heißt, was ist quasi die, die Einkaufsliste, wenn ihr euch jetzt selbstständig macht? Was solltet ihr alles haben, machen? Wozu, wozu seid ihr verpflichtet? Das ist erster Schritt, ihr solltet ein separates Bankkonto haben. Wenn ihr Kontist-Kunde seid, dann habt ihr eigentlich in der Regel zwei Konten, weil Kontes ist ein reines Geschäftskonto. Das heißt, dann habt ihr das schon mal separiert. Für alle Leute, weil ich kriege das immer mal wieder mit, dass Leute sagen: Ah, das muss man ja gar nicht. Nee, muss man auch nicht. Das Problem ist, wenn ihr kein separates Geschäftskonto habt, dann habt ihr immer so ein kleines Problem. Und zwar, ihr müsst alle Buchhaltungsunterlagen zehn Jahre aufbewahren, die steuerlich relevant sind. Und wenn ihr quasi auf dem Privatkonto mal privat, mal geschäftlich Transaktionen durcheinander habt, dann ähm, müsst ihr auch eure ganzen privaten Finanzunterlagen zehn Jahre aufbewahren. Müsst ihr. Und ihr müsst vor allen Dingen, wenn das Finanzamt irgendwann mal eine Prüfung macht, müsst ihr quasi auch dem Finanzamt eure ganzen Privatkontoauszüge und so weiter geben. Da haben sie normalerweise keinen. Anspruch drauf, dass sie das von euch fordern können. Machen sie aber, wenn ihr da geschäftliche Ein- und Ausgaben habt. Deswegen, sobald was Geschäftliches über die Privatkonten läuft, müsst ihr alles aufbewahren und müsst auch unter Umständen alles offenlegen im Fall Rahmen einer Prüfung. Und deswegen empfiehlt es sich immer, ein Konto für 100% privat zu haben und ein Konto zu 100% geschäftlich zu haben. Das ist, ich würde mal sagen, die erste Ordnung. Ich persönlich. Empfehle, Ich würde es mal anders ausdrücken, vielleicht nicht als Geschäftskonto. Ich würde auch über das Geschäftskonto alle steuerlich relevanten Ausgaben machen. Eine Krankenkasse, eine private Haftpflichtversicherung und all diese Ausgaben sind zwar keine Betriebsausgaben, es ist aber wahnsinnig hilfreich, wenn du quasi alle, alle steuerlich relevanten Ausgaben und Einnahmen auf einem Konto hast. Und zwar aus dem einfachen Grund deswegen, weil ihr euch einmal im Jahr hinsetzen werdet und euch überlegt, ah, was, war denn, was kann ich dieses Jahr dann alles ansetzen und was war denn da nochmal. Und es ist wahnsinnig hilfreich, wenn ihr ein Konto habt und auf diesem Konto, quasi separat einmal aufgelistet, alles steuerlich Relevante habt. Klar müsst ihr noch eine Buchhaltung machen und so weiter, aber ihr habt quasi an einem Ort einfach alles, was irgendwie für die Steuer relevant ist. Und das ist wenn ihr zumindest so arbeitet wie ich, dass ihr euch einmal im Jahr hinsetzt und sagt, das hm, war denn in dem Jahr nochmals wahnsinnig hilfreich, wenn ihr zum z.B. einfach auf einem Konto die steuerlich relevanten Einnahmeausgaben habt. Und dazu gehören halt auch Sonderausgaben. Zum Thema Sonderausgaben gibt es noch ein anderes Video, auch auf dem Kanal, was ich vorher schon aufgenommen hatte. Das könnt ihr euch gerne irgendwann mal anschauen. Aber was ihr so an Sonderausgaben ansetzt, das sind in erster Linie Altersvorsorge, das sind Krankenversicherungen, Haftpflichtversicherungen und so weiter. Auch das würde ich an eurer Stelle eher über das Kontistkonto bezahlen. Gar nicht, weil es eine Betriebsausgabe ist, muss dann als privat kategorisiert werden. Sondern viel interessanter ist es deswegen, weil ihr das halt alles an einem Ort habt und dann, keine Ahnung nach, was gibt für Krankenkassen, Techniker, Krankenkasse, suchen könnt und dann habt ihr halt einmal das alles aufgelistet. Und dann Fällt es euch pro Jahr sehr einfach und es ist sehr schnell, dass ihr das findet, alle eure, eure Ausgaben. Ich persönlich bei vielen anderen Bankkonten habe immer nur einen Zugriff auf die 180 letzten Tage. Das ist bei Kontos jetzt nicht limitiert. Das heißt, da könnt ihr grundsätzlich das ganze Jahr äh, durchsuchen, auch wenn ihr für, für letztes Jahr beispielsweise noch rausfinden wollt, was ihr da an Ausgaben hattet. Das ist erstmal alles rund ums Bankkonto. Ja, es gibt keine rechtliche Verpflichtung dazu. Ihr müsst es nicht machen. Aber aus den genannten Gründen würde ich es euch doch sehr empfehlen. Was ihr dann machen müsst, wenn ihr selbstständig seid, ihr müsst eine Buchhaltung machen. Da gibt unterschiedliche Arten, eine Buchhaltung zu machen. Wenn ihr Freiberufler seid oder Gewerbetreibender mit unter 60.000 € Gewinn oder 600.000 Jahresumsatz, dann reicht euch eine Einnahmenüberschussrechnung. Das ist auch ein Unterschied Einnahmenüberschussrechnung und Bilanzierung. Einnahmenüberschussrechnung ist, ihr bucht quasi eigentlich. In Anführungszeichen nur die Bankkontoauszüge. Das heißt, es gibt, da gibt es ein Zufluss-Abfluss-Prinzip und es ist etwas steuerlich erst dann relevant, wenn es auf dem Bankkonto passiert. Ein Beispiel zu geben: Wenn ich Bilanzierer bin, muss ich quasi dann Steuern zahlen, wenn ich eine Rechnung geschrieben habe, weil dann habe ich schon einen Gewinn gemacht, dann habe ich schon eine Forderung. Und wenn ich Einnahmenüberschussrechnung Einnahmeüberschussrechnung erstelle, dann erst, wenn das Geld da ist. Und das kann bei Jahresübergängen natürlich immer passieren. Wenn ich im Dezember eine Rechnung schreibe, dann muss ein Bilanzierer das im Dezember noch versteuern und jemand, der eine Einnahmeüberschussrechnung macht, dann erst, wenn es im Januar oder Februar oder wann auch immer bezahlt worden ist. Das müsst ihr machen. Das könnt ihr selber machen. Das könnt ihr abgeben, outsourcen an den Steuerberater. Es gibt aber auch separate Buchhalter. Das ist manchmal häufiger auch günstiger. Aber Buchhaltung müsst ihr auch machen, gesetzlich gesehen. Wenn ihr dann das Jahr unter, macht ihr quasi Buchhaltung. Das macht ihr für die ganze Umsatzsteuer und so weiter. Und wenn das Jahr vorbei ist und ihr eine Steuererklärung macht, dann müsst ihr das Erste, was ihr machen müsst, ist quasi die Buchhaltung abschließen. Dann sind wir beim ganzen Bereich Jahresabschluss oder Einnahmenüberschussrechnung. Da werden meistens noch so ein paar Einmaltätigkeiten gemacht, wie zum Beispiel die Anpassung der Kfz-Versteuerung. Das heißt, wenn ihr einen Firmenwagen habt, ein wichtiger Tipp ist übrigens, ich habe dazu in den letzten Tagen einige Videos gedreht, das heißt die letzten Videos, die ich auf diesem Kanal veröffentlicht habe, gehen alle rund um das ganze Thema Kfz-Versteuerung. Das 1%-Regelung, Fahrtenbuch, was ist, wenn ihr das Privatwagen auch für Firmenzwecke nutzt und solche Sachen, wie ihr das alles macht. Das, äh, da gibt es einige Videos jetzt dazu. Schaut euch die gerne mal an. Später auch gerne. <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, die macht man in der Regel einmal im Jahr oder auch so Pauschalen ansetzen. Äh, so für Homeoffice beispielsweise, und jetzt gibt es ja für letztes Jahr und dieses Jahr gibt es ja so eine Homeoffice-Pauschale. Das sind so Sachen, die macht man in der Regel jetzt nicht auf Monatsbasis in der laufenden Buchhaltung, sondern eher, sondern dann einmal im Jahr mit dem Jahresabschluss. Das Ergebnis, wenn ihr eine Einnahmenüberschussrechnung macht, ist quasi die Anlage EUR. Das ist quasi euer Abschluss. Wenn ihr eure Buchhaltung selbst macht, keine Ahnung, LexOffice oder so, dann habt ihr da auch eine Auswertung und habt dann da eure Einnahmenüberschussrechnung. Wenn ihr jetzt bei uns Mandant seid, relativ easy eigentlich, dann äh, könnt ihr die jederzeit anfordern und abfragen bei uns äh, und, und wir schicken euch die gerne zu. Aber ansonsten machen wir auch den ganzen Rest ja für euch und von daher ist das, geht das dann ja fragt die ab, wenn ihr sie haben wollt. Ansonsten kriegt ihr die, wenn wir die Steuererklärung fertig haben, kriegt ihr natürlich auch eure Einnahmenüberschussrechnung. Und dann gibt es zwei bzw. drei Steuererklärungen, die ihr regelmäßig machen müsst. Die zwei betrieblichen Steuererklärungen sind die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuererklärung und dann müsst ihr eine private Erklärung machen, das ist quasi eure private Einkommensteuererklärung. Das ist so das, was ihr insgesamt haben müsst. Was hier wichtig ist, das sind so unterschiedliche Bausteine. Ihr müsst selbstverständlich nicht alles bei einem Anbieter haben. Ihr, könnt, ihr dürft auch alles selbst machen. Das heißt, ihr müsst auch keinen Steuerberater haben. Und in der Regel, ehrlicherweise, macht es auch jeder über unterschiedliche Apps und Tools und so weiter. Einfach aus dem einfachen Grund, weil es zumindest bevor, bevor es den Contest-Steuerberatungen und Contest äh, quasi in, einem, äh, in einer App gab, gab es das noch nicht. Wir können alles für euch abdecken. Das heißt, wir können sowohl eure äh, Geschäftskonten, Machen. Wir können auch laufende Buchhaltung machen, die Einnahmebeschlussrechnung, betriebliche, private Steuererklärung und so weiter. Ihr könnt das aber auch auf mehrere aufteilen. Ihr könnt beispielsweise auch ein Konto haben, ihr könnt die Buchhaltung selbst machen und den anderen Steuerberater haben, der quasi eure Steuererklärung macht. Oder was wir auch können, und das ist das, was ich euch nachher zeigen möchte und vorstellen möchte, ihr könnt beispielsweise auch eures Bankkonto haben und die Buchhaltung von uns erledigen lassen, dann aber einen anderen Steuerberater haben weil ihr beispielsweise keine Ahnung, Familienangehöriger oder sowas bei einem bestimmten Steuerberater haben wollt. Das heißt, ihr könnt diese, diese Bausteine, die ihr da habt, könnt ihr verteilen auf mehrere Dienstleister oder ihr könnt auch einiges einfach selbst machen davon, wenn ihr sagt, das kriege ich selbst effizient besser hin oder ich mache es auch ganz gern. Also soll es ja auch geben, dass Leute auch mal gerne Buchhaltung machen. Jetzt möchte ich aber auf das ganze Thema, also wenn es dazu keine Fragen gibt, das ist das, was ihr quasi äh, gesetzlich vorgeschrieben äh, erledigen müsst. Und dann gibt es eine ganze Reihe an, wie du dich idealerweise organisierst, weil das ist eine, das unterschiedlich alles zu zeigen. Aber ein anderes Thema ist, wie baust du so deine Finanzen auf? kennt ihr wahrscheinlich mit Unterkonten und so weiter. Es gibt unterschiedliche Modelle für mehr Kontenmodelle. Ich bin großer Fan davon. Und auch wenn ihr auf YouTube sucht oder Blog sucht, es gibt auch teilweise Bücher, davon auch teilweise sehr, sehr gute Bücher. Da wird immer gesprochen von drei Konten, vier Konten, fünf Konten, sechs Konten, 27.000 Konten kannst du alles anlegen für unterschiedliche Modelle. Es gibt aber, wenn ich mir alle anschaue, gibt es Gemeinsamkeiten. Es gibt bestimmte Konten, die ihr quasi haben solltet oder brauchen könnt, für eure, die speziell auch Sinn machen als Selbstständiger. Weil es ist auch immer unterschiedlich, ob du jetzt, keine Ahnung, ein großes Unternehmen hast. Also Kontist an sich, also auch Kontist hat natürlich ein Konto, ja, Contest hat Kontist natürlich mehr Konten, weil da natürlich mehr Budgets verteilt werden müssen und da wird mehr hin und her gebucht. Wenn ich aber selbstständig bin, das heißt ich als Solo Selbstständiger brauche jetzt keine 26 Konten und es ist auch ein bisschen anders meine Anforderungen im Vergleich zu einem Angestellten. Und wenn ich mir das anschaue, alle mehr Kontenmodelle angeguckt, ich habe mir sechs 7 angeguckt, dann gibt es quasi eine Gemeinsamkeit und zwar gibt es einmal Quasi ein sogenanntes Eingangskonto. Das heißt, das ist das Konto, wo das ganze Geld hingeht. Das ist so quasi das, das Basiskonto. Dann ist das Wichtigste am Anfang, dass du Steuern zur Seite legst. Also das Basiskonto, das kann beispielsweise ein Kontiskonto sein. Das Wichtigste dann ist, weil das häufig die größte Position ist, es ist das ganze Thema Steuern. Das heißt, je nachdem, wie viel Gesamteinkommen du hast, musst du Steuerrücklagen bilden. Das ist ein bisschen tricky, aber da hilft dir Contest auch mit. Da kannst du deine Einkommensteuer und deine Umsatzsteuer regelmäßig zur Seite legen lassen. Und je nachdem, wie viel du verdienst, musst du halt für die Einkommensteuer zwischen 0 und 45 zur Seite legen und für die Umsatzsteuer auch. Das heißt, du bräuchtest ein Steuerrücklagenkonto. Kann man natürlich auch bauen. Auch ihr könnt jetzt hingehen und bei der Sparkasse und Volksbank vier Konten eröffnen und euch dann regelmäßig Geld her beweisen. Contest hat quasi das Steuerrücklagenkonto automatisch. Dann gibt es ähm, quasi das Privatkonto noch, das ist quasi, entspricht quasi dem Gehaltskonto. Ein Angestellter fängt da erst an, der hat quasi das Privatkonto, das ist quasi das Gehaltskonto und da wird idealerweise per Dauerauftrag Geld hinüberwiesen. Auch für euch als Selbstständige ist es am besten, wenn ihr einen Dauerauftrag habt oder zumindest das manuell immer den gleichen Betrag euch festsetzt, dass ihr am Anfang des Monats euch sowas wie ein Gehalt auszahlt. Komme ich gleich noch dazu, wie man das am besten macht. Und, wie ihr es auch berechnet und so ein paar Sachen, über die, die man da beachten sollte. Aber idealerweise habt ihr ein Gehaltskonto, ein Privatkonto. Wenn ihr jetzt an Fintech äh, interessiert seid, dann ist es auch eigentlich immer ganz interessant, weil äh, Bankkonten, also zu N26 sind Überweisungen halt super schnell, zu äh, Tomorrow Bank super schnell, zu den ganzen Vivid, äh, vielleicht kennt ihr das, ähm, da sind Überweisungen von Kontos immer super schnell da. Die sind innerhalb von Minuten tatsächlich dann teilweise da, manchmal dauert es so ein paar Stunden. Aber es ist jetzt nicht so, dass es zwei, drei, vier Tage dauert, bis das Geld irgendwo auf dem Konto da ist. Das heißt, ihr habt quasi einen, euer Privatkonto, Haupt, euer Hauptprivatkonto. Da sollten übrigens idealerweise so zwei bis drei Monatsgehälter sein. Das heißt, Gehälter ist bei euch natürlich schwierig, aber wenn, wenn ihr euch regelmäßig Geld auszahlt, da sollte ungefähr so viel Geld drauf sein, dass ihr zwei bis drei Monate eure privaten Fixkosten zahlen könnt. Also Miete, Lebensmittel, Auto, privat, wenn ihr ein privates Auto habt. Das sind so alle laufenden Kosten. Alle Fixkosten, die sollten zwei bis drei Monate, sollten quasi auf eurem, Privatkonto, auf eurem Hauptprivatkonto liegen. Und dann solltet ihr ein generelles Rücklagen- und Sparkonto haben. Da kommt auch häufig die Frage auf, solltet ihr als Selbstständige vielleicht ein Rücklagenkonto für eure Selbstständigkeit haben und und eins fürs Privat? Könnt ihr trennen? Das ist dann so viertens, könnt ihr beliebig häufig quasi auftrennen, auch nach, ich, ich spare einmal nur für den nächsten Urlaub und ich spare einmal für die Rente. Das sind natürlich unterschiedliche Sparziele und dann habt ihr unterschiedliche auch vielleicht Anlage- und, und Versicherungspakete und was weiß ich, was man da alles haben kann. Da möchte ich gar nicht so sehr tief drauf eingehen, weil ich bin jetzt auch kein Experte für Altersvorsorgeprodukte. Was ihr braucht, ist ein Rücklagenkonto und ihr müsst, also ihr... Es gibt jetzt auch keinen Grund, warum ihr ein Rücklagenkonto quasi separat fürs Unternehmen haben solltet und einmal privat. Weil, da kommt es häufig zu Verwirrung, die Transaktion zwischen dem Geschäftskonto und dem Privatkonto, da passiert steuerlich überhaupt nichts. Das heißt, wenn ihr zwischen diesen Konten Geld hin und her überweist, dann passiert steuerlich überhaupt nichts. Das heißt, wenn ihr einen Dauerauftrag monatlich auf euer Privatkonto macht, müsst ihr nicht dafür Steuern zahlen für das Geld, was ihr euch privat entnehmt, sondern ihr. Die Steuern werden nur darauf bezahlt, auf euren Gewinn. Es ist vollkommen egal, auf welchen Konten ihr diesen Gewinn liegen habt. Deswegen ist wenn ihr, wenn ihr es einfach haben wollt, dann macht ihr noch einen Rücklagen, ein Sparkonto und packt da einfach Rücklagen drauf, die ihr dann sowohl für euer, euer Unternehmen nutzen könnt, als auch für, äh, für, für euch privat. Das kann man natürlich beliebig aufgliedern. Das, ich persönlich habe das zum Beispiel geteilt, dass ich einmal halt für kurzfristige Ansparung, das ist dann halt sowas wie Urlaub und so weiter, und einmal langfristige Altersvorsorge. Und das heißt, ich, ich persönlich habe fünf Konten, beziehungsweise dadurch, dass Kontest mir mein, mein, mein Eingangskonto und mein Steuerrücklagenkonto eins ist, habe ich dann halt vier. Das heißt, ich habe einmal das Geschäftskonto, Kontest, das sind quasi eigentlich drei Konten oder zwei Konten in einem, das ist das Steuerrücklagenkonto und das Eingangskonto, dann habe ich das normale Privatkonto, dann gibt es ein Rücklagenkonto für Kurzfristige Anschaffungen. Bei mir steht gerade Nachwuchs an, da muss auch eine ganze Menge angeschafft werden. Da haben wir dann die ganzen Sparraten draufgepackt. Und noch ein Konto, wo, ich, wo es tatsächlich um Altersvorsorge geht. Und nur als Größenordnung: Angestellte zahlen insgesamt 18,6 Prozent in die Rentenversicherung ein von ihrem Gehalt. Und das ist auch so eine Benchmark, die auch für Selbstständige durchaus von Gültigkeit ist, weil das ist das, was, quasi, was ihr auch zahlen würdet in die Rentenversicherung, wenn ihr. Äh, wenn ihr angestellt sein würdet. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, wie viel solltet ihr idealerweise fürs Alter zurücklegen, 19, 20 Prozent ist ungefähr das, was äh, Angestellte zahlen und wäre deswegen auch so die ungefähr die Hausnummer, die ihr zur Seite packen solltet. Maikäfer, gute Frage, von welcher Bezug, Bezugsgröße äh, 20%? Vom Bruttogehalt. Ist natürlich ein wenig verwirrend, weil wir als Angestellte, also es gibt ja ein Bruttogehalt, was ich als Angestellter verdiene. Und davon kommt diese ganze Sozialabgabe. Aber mein Arbeitgeber, wenn ich angestellt bin, zahlt ja auch noch mal, zahlt ja fast die Hälfte der, der Sozialversicherung. Das heißt, es gibt auch ein Arbeitgeberbrutto. Und dummerweise ist die, ist die Bezugsgröße immer das Brutto. Was eine meiner Meinung nach vollkommen beliebige Zahl ist, weil interessant, als Selbstständiger habe ich ja immer quasi das Arbeitgeberbrutto, weil ich mal zahle meine Sozialversicherung auch vollständig. Deswegen, ich. ich also, ich lege jedem ans Herz so ungefähr 15 bis 20 Prozent für die Rente zur Seite legen. Jemand, der im Alter vielleicht auch früher in Rente gehen möchte, der geht halt eher Richtung 20, 25, 30 Prozent. Ähm, jemand, der sagt so, nee, ich baue lieber was auf, dann habe ich auch den Wert, den kann ich dann später verkaufen. Oder ihr investiert auch einfach auf anderen Wegen, indem ihr Immobilienvermögen aufbaut oder wie auch immer, würde ich tatsächlich das machen. Und die Bezugsgröße bei Selbstständigen sollte dann immer der Gewinn sein. Das heißt, ihr geht einfach hin und überlegt euch, schaut, was ihr an Gewinn habt und packt davon 15%, 20% quasi zur Seite. Ich würde sagen, alles unter 15% bist du eigentlich unterversichert. Und ähm, muss, man, muss man leider so sagen, das ist natürlich am Anfang der Selbstständigkeit schwieriger. Wenn man dann 10, 20 Jahre selbstständig ist, dann sind 15% zur Seite legen für, fürs Alter. Auch drin. Ich kann euch empfehlen, dass das ungefähr die Hausnummer sein sollte im Durchschnitt. Ihr müsst euch jetzt keinen Stress machen, wenn es die ersten ein, zwei, drei Jahre vielleicht gar nichts ist. Ich habe ehrlicherweise in meinen ersten drei Jahren nicht, am Ende waren es fast fünf Jahre überhaupt gar nichts zur Seite gelegt. Ich war ganz froh, dass ich monatlich meine Miete zahlen konnte. Aber es ist gewachsen und so weiter und das war dann halt irgendwann dann auch möglich. Das ist nur so, dass ihr so als grobe Nummer haben sollte, dass das ungefähr das wäre, was für euch ja auch zurückgezahlt gezahlt werden müsste. Als Selbstständige hast du natürlich den Vorteil, dass du nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen musst. Das heißt, du, du hast jetzt, hast jetzt kein, nicht die Verpflichtung, du darfst frei auswählen, wohin du es zahlst. Ist aber auch noch ein Thema, auch Rentenversicherungspflicht, die eventuell kommt und so weiter. Dazu machen wir bestimmt auch mal irgendwann Inhalte, weil es gibt ja auch die Kontestiftung. Sind wir politisch deutlich dichter dran, was da so passiert? Bin ich nicht so super der Experte, dass ich weiß, wer jetzt wo wie dran ist? Ich kann euch nur sagen, so im Alltag solltet doch weniger als 15 fürs Alter solltet ihr nicht zurücklegen vom Gewinn. Ich persönlich habe das natürlich macht man seinen Gewinn pro Jahr, auch seine Buchhaltung pro Jahr und ich habe immer ungefähr auf, auf ungefähr gerechnet. Und dann quartalsweise und, und oder halbjährlich habe ich dann einfach mal gecheckt, wie viel Gewinn habe ich gemacht und habe dann mein, meine regelmäßigen Daueraufträge auf so ein Sparkonto angepasst. Weil ich habe da einen Dauerauftrag ähm, von meinem Privatkonto, also hier von meinem Privatkonto, auf mein, auf mein Rücklagenkonto fürs Alte. Habe ich da immer zur Seite gelegt und das ging per Dauerauftrag. Und den habe ich einfach angepasst nach einem Quartal, nach einem halben Jahr, wenn ich gemerkt habe, oh, das ist jetzt, ich habe jetzt viel mehr verdient, habe jetzt viel weniger verdient. Wie gesagt, ihr seid euch da. Ich, Ihr müsst euch dann von niemandem rechtfertigen, ihr seid diejenigen. Also euer zukunfts ich ist, ist die Person, für die das dann relevant ist oder irrelevant ist. Und deswegen ist das so, dürft ihr das so machen, wie es für euch passt? Es gibt einige Leute, die sind deutlich auch sicherheitsorientierter als andere. Aber nur, dass ihr das schon mal so gehört habt. Wichtiger Punkt, ähnlich wie Maikäfer gesagt hat, zahle dich zuerst. Absolut wichtige Grundregel. Ich darf jeder gerne mal ehrlich sein, für mich war das ein Riesenunterschied. In der Theorie wusste ich das, für mich war das aber ein Riesenunterschied, als ich angefangen habe, meine Kalkulation so aufzubauen, dass, als wenn ich quasi angestellt bin, als wenn mein Gehalt. Eine feste Position war in der Buchhaltung. Das heißt, dass ich einfach mir Geld bezahlt habe als festes Gehalt und nicht, nicht, ich nicht nur den Rest übrig bekommen habe. Weil die Einnahmenüberschussrechnung funktioniert halt einfach eigentlich immer so, dass, dass, dass mein Einkommen quasi immer der Rest ist. Also ich habe meinen Umsatz, ich habe meine Ausgaben und mir gehört der Rest. Und man denkt gar nicht darüber nach, dass man eigentlich der wichtigste Mitarbeiter ist. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Mitarbeiter, der macht. 100 von eurem Umsatz. Der ist am Wochenende da. Wenn es Probleme gibt, ist er da. Wenn ein Kunde irgendwie Stress macht, ist er da. Wenn es Zahlungsschwierigkeiten bei irgendwem gibt, ist er da. Im Zweifel verzichtet er auf den Gehalt. Was wäre das für ein Mitarbeiter, den ihr da hättet? Den Mitarbeiter habt ihr und das seid ihr. Und diesen Mitar ihr würdet doch alles dafür tun, damit sich dieser Mitarbeiter bei euch im Unternehmen nicht schlecht fühlt. Ihr würdet doch wirklich alles dafür tun, damit er bloß nicht einen Tag zu spät sein Gehalt bekommt. Und... Ähm, Ihr seid das, ihr seid immer da, ihr kümmert euch alles, ihr macht unter Umständen hundertprozentig von einem Umsatz, wenn ihr alleine arbeitet. Behandelt euch bitte auch entsprechend. Behandelt euch so, dass ihr euch wohlfühlt in einem Unternehmen. Behandelt euch wie das, was ihr seid, euer wichtigster Mitarbeiter. Und wenn ihr Preise kalkuliert, sollten die so kalkuliert sein, dass euer Stundensatz da drin ist. Ich habe nochmal ein ganz, ganz ausführliches Webinar auch schon mal gegeben zur Stundensatzkalkulation, findet, findet ihr hochgeladen auf dem Kanal. Es lohnt sich deswegen auch übrigens generell den Kanal zu abonnieren. Weil ich mache, wir laden drei, vier Videos pro Woche hoch. Aber gerade Stundensatzkalkulation und, und was man da machen kann und wie man auch sein eigenes Gehalt quasi in der Stundensatzkalkulation da reinpackt, ist, ist quasi, erkläre ich da nochmal ganz ausführlich. Euer Gehalt muss davon aber Bestandteil sein. Ihr sollt nicht diejenigen sein, die am Ende irgendeinen Rest bekommen, sondern ihr seid die wichtigsten Mitarbeiter, die ihr habt in eurem Unternehmen. Behandle dich selbst und deswegen zahle dich selbst zuerst. Dieser Mitarbeiter, also ihr, ihr seid die wichtigste Person in eurem Unternehmen. Mike Hefer, vom Gewinn vor Steuern. Also ja, genau. Vom Gewinn vor Steuern. Das ist quasi euer Brutto. Du zahlst ja auch vom Brutto die Steuern. Davon zahlst du es. Und da gibt es ein tolles Buch. Bodo Schäfer hat sowas auch geschrieben, mal wieder. Das Buch, was ich hervorragend finde, ist Profit First. Das ist, <lacht> also das ist ein gutes Modell, ähm, sagt eigentlich das aus, was ich gerade erklärt habe. Lesetipp für jeden, der mal was lesen möchte, äh, kann ich euch sehr ans Herz legen. Ist auch sehr einfach zu lesen, also ist einfach beschrieben. Und der sagt genau das, was ich gerade gesagt habe: Die klassische Rechnung und auch so eine Einnahmenüberschussrechnung, gesetzlich, wie man es eigentlich machen muss. Ihr habt einen Umsatz, das heißt, ihr habt Einnahmen, dann habt ihr Kosten und anschließend habt ihr euren Gewinn. Und das ist das, was bei euch bleibt. Ich bin kein, <lacht> ich werde jetzt nicht anfangen, irgendein Mindset-Coach zu werden oder euch irgendwie zu coachen. Und das Wort Mindset ist auch super strapaziert und ich möchte das eigentlich nicht in den Mund nehmen. Aber euer Selbstbild sollte ein anderes sein. Und zwar seid ihr euer wichtigster Mitarbeiter. Und wenn ihr einen Umsatz macht, dann bezahlt bitte euren wichtigsten Mitarbeiter gleich als erstes. Und zwar bezahlt euch euer Gehalt, bezahlt dann eure Kosten und dann macht euer Unternehmen Gewinn. Und dieser Gewinn gehört euch selbstverständlich auch oder gehört erstmal eurem Unternehmen. Natürlich denkt man nicht so in einem Unternehmen und, und Budgets hin und her. Es fühlt sich manchmal ein bisschen schizophren an, wenn man sagt, ich als Privatperson und ich als Unternehmen. Aber ihr seid quasi euer Unternehmen, ihr habt euer Unternehmen und bitte bezahlt euch als erstes. Die große Frage ist jetzt bei allen Sachen, die ihr machen könnt und wollt und so weiter, ist, solltet ihr euch ein paar Fragen stellen und zwar grundsätzlich immer, was kannst du eventuell lassen? kriege ich auch immer häufiger mit. Es gibt Selbstständige, die sind wahnsinnig gut organisiert. Die haben Excel Listen für alles und zwar ohne Ende Excel Listen für Budgetplanung und hier und da und haben einen riesen Verwaltungsapparat aufgebaut. Das müsst ihr nicht machen. Gerade auch wenn ihr zum Beispiel Kontist Bankkonto nutzt, äh, Kontist Konto nutzt, dann ist die Steuerrücklage halt automatisch. Es gibt viele Selbstständige, die machen das auch. Die haben quasi eine Excel Liste gebaut dafür. Könnt ihr machen. Ich kenne Leute, die brauchen dafür eine halbe Stunde die Woche, sich ihre Steuerrücklagen auszurechnen. Könnt ihr machen. Kannst du aber auch bleiben lassen, indem du halt einfach das Bankkonto nutzt. Dann kannst du dir, solltest du dir überlegen, ob das, was du denn noch machen musst, das heißt, das, was du weißt, was du machen musst, ob du das vielleicht outsourcen kannst. Ob du das abgeben kannst an irgendwen. Das ist zum Beispiel, hast du da Buchhaltung, kannst du einen Buchhalter abgeben, Steuern, Steuerberatung, an einen Steuerberater, wie auch immer, das, das geht halt alles. Und es gibt ein paar Sachen, die du machen musst. Wenn du so einen All-Inclusive-Service hast, dann musst du zumindest einmal im Jahr irgendwie unterschreiben und den Daumen hochgeben, dass das alles richtig war. Und die Frage, was du outsourcen und, und selber machen solltest, da solltest du dir immer die Frage stellen, was ist quasi dein Stundensatz? Das heißt, was verdienst du eigentlich in deiner Stunde? Und zwar in deiner Gesamtstunde. Manchmal, wenn man 40 oder 50 Stunden die Woche arbeitet, 40 Stunden, dann kann man ja nur. 20 Stunden für einen Kunden arbeiten und die rechnet man dann mit 100 Euro ab. Aber da ihr, da ihr insgesamt auch 40 Stunden arbeitet, habt ihr auch nicht abrechenbare Zeit oder uneffiziente Zeit oder wie auch immer ihr das benennt. Aber ihr habt auch nicht abrechenbare Zeit. Das heißt, euer tatsächlicher durchschnittlicher Stundensatz in der Stunde, in der ihr arbeitet, ist nicht 100 Euro, sondern in dem Fall wäre er dann halt 50 Euro. Und das solltet ihr euch immer überlegen. Was ist euer tatsächlicher Stundensatz, wenn ihr arbeitet? Was ist euer Stundensatz, während ihr jetzt dieses Webinar schaut? Und das ist, das gehört natürlich zur Selbstständigkeit. Das ist jetzt Arbeitszeit. Also ich, ich würde mich freuen, wenn ihr auch frei ein bisschen Spaß dabei habt und so weiter. Aber ich rede ganz offensichtlich nicht über Privatvergnügen und Spaß und so weiter. Das ist doch jetzt Arbeitszeit und das muss ja irgendwie diese Zeit, die muss ja auch irgendwie reingeholt werden. Und deswegen überlegt euch mal, was euer tatsächlicher Stundensatz ist. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr keine Ahnung 200 Stunden im Monat arbeitet, 4.000 Euro Umsatz macht, aber um die 4.000 Euro äh, zu verdienen. Uh, ihr habt einen 100-Euro-Stundensatz, rechnet nur 40 Stunden ab, mal 100 Euro. Das heißt, ihr habt nur 40 Stunden effektiv gearbeitet, aber 200 Euro auf Buchhaltung gemacht und Akquise und an eurer Webseite rumgebaut und so weiter. Dann habt ihr halt einfach nur 20 von der Zeit, die ihr insgesamt gearbeitet habt, für einen Kunden abrechenbar gearbeitet. Das heißt, euer tatsächlicher Stundensatz liegt dann aber natürlich deutlich niedriger und liegt eigentlich bei 20 Euro und nicht bei 100 Euro. Das ist relativ wichtig zu wissen, weil dann kannst du dir überlegen, ob es sich lohnt, für den Stundensatz das abzugeben. Das heißt, dann kannst du dir überlegen, okay, brauche ich einen Buchhalter, wie teuer wäre denn ein Buchhalter, wie lange würde ich selbst da dran sitzen pro Monat und wie, was wäre quasi mein Budget. Wenn das jetzt beispielsweise bei meinem internen Stundensatz über alles hinweg 50 Euro ist und ich brauche drei, drei Stunden im Monat für meine Buchhaltung, dann kann ich das halt abgeben. Ich finde das immer so ein bisschen, man belügt sich selbst, wenn man quasi seinen, seinen höchsten Stundensatz, den man an den Kunden abrechnen kann, den als Benchmark nimmt. Weil ganz ehrlich, wenn man so sehr ausgebucht ist, dass man nahezu 100 quasi für einen Kunden arbeitet, das gibt's. Dann herzlichen Glückwunsch, dann kannst du so rechnen. Ansonsten musst du deinen echten Stundensatz nehmen und nicht den, den du in Spitzen, top ausgebucht Zeiten an deinen Kunden abrechnen kannst. Biba Buba sagt ganz ehrlich, mir ist eure Steuerrücklagenkalkulation zu grob. Ich bleibe meinen Excel aber ich bin da auch zu sehr Control Freak. Ich ich möchte auch niemanden davon bekehren, die Excel-Listen zu lassen. Äh, Biba, Buba, ich wäre tatsächlich sehr, sehr interessiert, tatsächlich daran, äh, mal deine Excel-Liste zu sehen. Wenn, wenn du mich daran teilhaben lassen möchtest oder dir auch mir mal sagen möchtest, was wir in unserer Berechnung besser machen können, schreib uns mal in der Contest-App im Chat. Äh, also, wenn du Bock hast, mit mir darüber zu reden, dann quatschen wir mal, was wir da auch besser machen können. Ich habe da natürlich auch meine Liste. Was ich gerne besser hätte, aber am Ende bauen wir das Ganze ja nicht, damit es mir gefällt, sondern damit es dir gefällt. Sehr schön. Genau, das ist, das ist die Überlegung, die du dir stellen solltest beim Outsourcen. Und dann gehe ich mal die einzelnen Punkte durch, also was du eigentlich brauchst. Bankkonto. Ganz ehrlich, Bankkonto solltest du outsourcen. Ein Bankkonto nicht outgesourced zu haben, ist schwierig, ein eigenes Bankkonto zu entwickeln. Wichtig ist bei einem Bankkonto halt, dass du ein separat, also ein Bankkonto speziell für Selbstständige hast. Bitte nicht irgendein Privatkonto umfunktionieren, das habe ich persönlich auch gemacht. Ich habe mein erstes Bankkonto, also mein erstes Geschäftskonto, was ich genutzt habe, war mein... Komm, Direktkonto, was ich vorher als Privatkonto eröffnet habe. Das ging genau vier Monate gut und dann haben sie mir es gekündigt, weil ich halt nicht mehr einen Gehaltseingang pro Monat hatte, sondern ein paar Rechnungseingänge hatte und deutlich mehr Ausgänge und so weiter, haben sie mir einfach rausgeworfen. Das kann leider immer passieren, wenn man das Privatkonto nimmt. Genau, und deswegen wird euch jetzt nicht überraschen, dass ich Kontes empfehle. <lacht> Buchhaltung könnt ihr selber machen. Und zwar ist da meine Empfehlung LexOffice. Ihr könnt das natürlich auch mit Debitor, mit äh, Safdesk, mit Papierkram, mit Fastbill, mit was auch immer es da gibt. Da gibt es ganz viele. Ähm, meine persönliche Empfehlung ist LexOffice, wenn ihr selber machen wollt, ähm, nutzt LexOffice. Wenn ihr es outsourcen wollt, äh, gebt ihr das an einen Steuerberater oder einen Buchhalter. Und das ist ganz wichtig, das ist auch nicht das Gleiche. Äh, ein Steuerberater ist halt derjenige, der auch rechtlich quasi komplett die Verantwortung für alles übernimmt. Oder ihr habt einen Buchhalter. Das ist mehr so eine, ich möchte Buchhalter jetzt nicht herabsenken, aber das ist so ein bisschen so eine Assistenzdienstleistung. Das heißt, ihr habt nach wie vor, seid vollständig verantwortlich für alles, was da passiert und so weiter. Ihr habt aber jemanden, der euch ein bisschen zuarbeitet. Das ist quasi Buchhalter, wenn ihr bei einem Bilanzbuchhalter beispielsweise seid. Philipp sagt auch, LexOffice harmoniert gut mit Contest. Ähm, genau das ist auch der Plan. Also wir, wir gehören quasi zusammen. Das ist so ein bisschen die gleiche Familie. Haufe LexWare steckt hinter LexOffice, wie der Name schon sagt. Haufe LexWare steckt aber auch zum Teil hinter Contest. Das heißt, wir haben tatsächlich über, über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, quasi auch ein gemeinsames Büro gehabt, wo wir gemeinsam an der Integration gearbeitet haben und so weiter. Das heißt, auch ein, ein Teil von Contest steckt, gehört zu LexOffice, Haufe LexWare. Das heißt, deswegen funktioniert die Integration sehr, sehr gut und deswegen ist es auch ein bisschen meine Empfehlung und es ist ehrlich dass es mit das beste Buchhaltungsprogramm. Genau, so viel zur Buchhaltung. Jahresabschluss, Einkommensteuererklärung. Äh, Jahresabschluss äh, Einnahmenüberschussrechnung. Könnt ihr selber machen mit Lexoffice? Auch das, da habt ihr den Reports, habt ihr, habt ihr das alles schon da. Oder euer Steuerberater macht das. Das ist etwas, das darf, kann eure, euer Buchhalter quasi schon mal nicht mehr machen. Der kann euch natürlich irgendwie zuarbeiten irgendwie, aber, aber äh, das ist das, was, was ein Buchhalter nicht mehr darf. Die betrieblichen Steuererklärungen würde ich euch empfehlen, wenn ihr es selber macht. Das heißt, an alle Leute, die quasi selber machen, empfehle ich meistens Smart Das Problem ist so ein bisschen, das ist da sehr, sehr, sehr aufwendig. Ich weiß, dass Smart Steuer daran arbeitet, aber das ist, es gibt noch keine wirklich schöne Lösung, wie man eine Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung selber machen kann. Im Zweifel über Elster Online und dann müsst ihr Formulare selber ausfüllen. Das ist, das ist tatsächlich super ätzend, da gibt es fast gar kein Angebot. Und deswegen, Smartsteuer ist auch fast das Einzige, was, ist, was man da machen kann. Ihr mit auch Textfix, Steuerbot, Wundertax, Steuersparerklärung, Lidl Aldi Penny, Rewe, alle, <lacht> alle verkaufen ja irgendwelche welche Steuer, Steuererklärungsprogramme. Damit könnt ihr alle eure Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärung eigentlich nicht machen. Könnt ihr eigentlich alles komplett vergessen, durch die Bank weg. Smartsteuer ist da noch am ehesten das Tool, mit dem ihr das machen könnt. Und eure private Steuererklärung, da könnt ihr alle genannten einfach nutzen. Problem ist, meistens nicht als Selbstständige. Das heißt, größtes mit, glaube ich, Marktführer, Taxfix, als Textfix könnt ihr nicht als Selbstständiger eure Steuererklärung damit machen. Deswegen auch da am ehesten Smartsteuer. Smartsteuer gehört übrigens auch zu der ganzen Haufe LexWare-Familie. Deswegen ist die Integration tatsächlich zwischen Contest und LexOffice ganz gut und LexOffice und Smartsteuer auch ganz gut. Oder auch da habt ihr einfach einen Steuerberater, der alles macht. Jetzt ist die große Frage: Was kostet der ganze Spaß? Wenn ihr es auslagert, grundsätzlich, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen außerhalb von Contest auslagert, dann äh, zahlt ihr. 9 Euro fürs Konto, bei uns zumindest. Es gibt auch einige Sparkassen, da zahlt ihr 30, 40, 50, 60 Euro. Ich möchte jetzt nicht Sparkassen fertig machen. Es gibt auch traditionellere Banken, da ist es ein bisschen teurer. Es gibt auch tatsächlich ein paar Bankkonten, da ist das for free. Das ist dann meistens aber irgendwie auch ein begrenztes Angebot und so weiter. Keine Ahnung, 9 Euro kostet Kontes Premium, deswegen habe ich das mal genommen. Wenn ihr einen separaten Buchhalter habt, das heißt monatlich zahlt ihr dann 30 bis 100 Euro ungefähr pro Monat. Je nachdem, wie viele Transaktionen ihr habt, je nachdem, wie viel Umsatz ihr macht und so weiter. Es kommt ein noch darauf an, bei wem ihr das auslagert und. Ja, wie der, der oder die abrechnet. Und dann kommt noch mal on top für die ganzen Steuererklärungen, je nachdem, zwei, drei Steuererklärungen, das ist auch nach Gegenstandswerten und so weiter. Der Steuerberater rechnen meistens irgendwie nach Gegenstandswerten äh, zwischen 600 und 2000 Euro pro Jahr. Das sind insgesamt, könnt so also ein bisschen selber könnt ihr das ausrechnen. Ich bin jetzt von, von einem sehr günstigen Fall ausgegangen, 2000 Euro. Ich kann euch aber auch sagen, wenn ihr jetzt eine aufwendige Steuererklärung habt und jetzt noch Kapitaleinkünfte und sonstige Veräußerungsgeschäfte und all das auch noch alles habt, dann sind das wahrscheinlich mehr 3.000 bis 4.000 Euro pro Jahr, aber so ungefähr 2.000, 2.500 ist so ganz grob das. Mag auch mal, wenn man irgendjemanden kennt, privat, persönlich schon lange, dann kann das auch sein, dass es jemanden gibt, der das ein bisschen günstiger macht. Das ist quasi so das Benchmark ungefähr das. Wir haben da relativ, natürlich viel, relativ viel Research gemacht, deswegen kosten wir auch. Ein bisschen weniger, 1,8 im Jahr für, für alles, außer bis Gründer oder jetzt letztes Jahr schon dabei gewesen und so weiter. Selber machen kostet 9 Euro für Bankkonto, Buchhaltung 18,90, Steuererklärung 34,99, zumindest stand gestern für Smartsteuer. Und das sind meine drei Tools, die ich da empfehlen würde. Kostet insgesamt 370 Euro, wenn ihr es quasi komplett selber machen wollt. Das heißt, für diejenigen, die gerade neu gegründet haben und sich unsicher sind, was wollen, was wäre denn eigentlich ideal? Ähm, wäre das vielleicht ganz interessant. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne äh, erst etwas vorstellen. Und zwar möchte ich euch vorstellen, wie unser Buchhaltungsprogramm aussieht. Also wir sehen, haben quasi den Kontist Buchhalter ne neu gelauncht. Das heißt, dann habt ihr ein Bankkonto und die Buchhaltung und macht quasi die Steuererklärungen selbst. Wie gesagt, es ist ein bisschen tricky, welches Tool ihr nutzt und so weiter, aber wenn ihr zum Beispiel auch einen Steuerberater noch habt und sagt, ich will einfach nur meine Buchhaltung abgeben und ich will eigentlich nur hier die 9 Euro, 18 Euro, das irgendwie, das sind zusammen 19, jetzt muss ich rechnen, 28 Euro. Ich würde das aber gerne mal abgeben. Und zwar zeige ich euch einmal eine neue Funktion. Alle übrigens, die den Steuerplan haben, die kriegen das natürlich auch. Das sieht in Zukunft so aus. Und zwar so wird in Zukunft die Contest. Browser-Version aussehen. Das heißt, wenn ihr euch da einloggt, dann seht ihr hier eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Ihr seht links Banking, Rechnungen, also Banking, logisch alle Banktransaktionen. Ihr seht Rechnungen, da könnt ihr eure Rechnungen schreiben. Und jetzt haben wir da was reingebaut und zwar Buchhaltung. Ihr könnt jetzt auch nur eure Buchhaltung an, an uns abgeben. Und äh, dann gibt es den Steuerservice, das ist quasi die, das All-Inclusive-Paket. Da habt ihr auch die Steuerberatung, die Steuererklärung und so weiter drin. Was ihr habt, wenn ihr quasi Buchhaltung macht, ihr nutzt einfach das Kontist Konto für alles, Geld rein, Geld raus, ähm, habt, könnt Rechnungen schreiben, nutzt das Bankkonto, kriegt eine Karte und so weiter. Ihr könnt dann da alle Belege hochladen und einmal im Monat oder einmal im Quartal, je nachdem wann ihr eure, eure Steuervormeldung abgeben müsst, ähm, bekommt ihr so eine Benachrichtigung. Hier seht ihr irgendein Bild, das ist schon ein bisschen älter, aber es soll mich darstellen. Ich glaube, das gilt tatsächlich für jeden. Das heißt, ihr müsst jetzt alle leider jeden Monat, wenn es um die Umsatzsteuer geht, mein Gesicht sehen. Das heißt, das sieht dann hier so aus, dass euer Buchhalter euch quasi mitteilt, Mensch, deine Umsatzsteuervoranmeldung steht bereit, schau sie dir doch mal an. Weil in diesem Paket, also im Buchhaltungsplan, sind wir, nur dein Buchhalter. Das ist nicht Steuerberatung, wo wir auch deine Steuererklärung mitmachen, sondern das ist einfach nur deine regelmäßige Buchhaltung und dann musst du quasi auch dafür sorgen, dass du deine Umsatzsteuervormeldung abschicken kannst. Klar kannst du uns da auch überall reichen, aber du kannst beispielsweise quartals, also monatlich, quartalsweise dann sagen, okay, zeig mir die Umsatzsteuervormeldung, zeig mir mal, wie das aussieht. Dann habt ihr quasi so ein Screen. Dann seht ihr wie oben natürlich äh, oben wie viel müsst ihr eigentlich zahlen. Ihr seht weiter unten alle Transaktionen. Das heißt, ihr seht es auch aufgelistet nach Bürokosten. Ihr habt auch hier die Möglichkeit, das äh, umzuändern, wenn ihr sagt: Ah, hier mein Buchhalter, also mein Kontist Buchhalter äh, hat da nicht recht gehabt. Könnt ihr das noch mal äh, ändern. Seht aber ansonsten alles schön kategorisiert äh, und so weiter. Wenn ihr da durch seid und sagt: Okay. Kontist Buchhalter, hast du gut gemacht? Dann kannst du die Umsatzsteuervoranmeldung bestätigen. Wichtig hier, sagt er dir nochmal Achtung, wir schicken das jetzt ab. Das heißt, du kannst da dann keine Veränderung vornehmen. Natürlich, wenn du es übermittelt hast ans Finanzamt, dann ist es beim Finanzamt. Das heißt, du darfst, musst hier bitte noch einmal bestätigen, sonst, also manchmal klickt man ja daneben. Es wäre ärgerlich, wenn wir das Finanzamt dann irgendwas übermittelt. Das heißt, du bestätigst noch einmal, dass du das übermittelt hast und dann ist es übermittelt beim Finanzamt. Das ist quasi der neue Workaround, das ist quasi der Contis Buchhalter. Ganz neu, neuer Plan. Wir machen nur für dich die Buchhaltung, nicht die Steuererklärung. Und dann siehst du hier quasi auch die Historie aller Umsatzsteuervoranmeldungen, die du quasi mit Contis übermittelt hast. Du brauchst dann kein Lexoffice mehr, du brauchst kein Debitor mehr, du brauchst kein anderes Tool mehr. Du kannst quasi einfach hierüber deine Rechnung schreiben, du kannst darüber deine Rechnung, also die Unterlagen, lädst du eh alle da hoch. Und dann gibt es einen Buchhalter im Hintergrund. Das ist so wie so ein. Ich würde mal sagen, ein, ein fachlicher virtueller Assistent, der bucht dir, das, bereitet dir das alles vor und du guckst dir das an, übermittelst das. Wenn du dann später auch nochmal, also kannst du kannst dann natürlich auch das Übertragungsprotokoll anschauen und so, aber du kannst dir auch später dann nochmal anschauen, ah, was war denn da nochmal drin und siehst dann quasi äh, das Ganze, was denn da in der Umsatzsteuervoranmeldung drin war. Das heißt. Dieser Plan ist ein reiner Buchhaltungsplan. Das heißt, auch wenn du sagst, ah, Steuer, Steuererklärung, Steuerberatung bei Kontist, das ist zwar eine gute Idee, ist mir aber ein bisschen zu viel oder ich bin noch in Gründung, habe niedrige Umsätze und so weiter, kannst du auch nur die Buchhaltung abgeben, dann wird da die Buchhaltung gemacht und du kriegst quasi einmal im Monat oder einmal im Quartal, je nachdem wie dein Voranmeldezeitraum ist, die Info, hier deine Umsatzsteuervoranmeldung ist fertig. Und das Ganze für standardmäßig 39 Euro im Monat. Ihr braucht dann nichts anderes mehr. Das heißt, ihr könnt das quasi da komplett abgeben an uns. Was hier nochmal ein wichtiger Faktor ist: Ihr könnt natürlich, wenn wir dann, ihr, ihr macht unterjährig die Buchhaltung und so weiter, wenn ihr dann die Steuererklärung braucht, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit uns schreiben und sagen: Ah, hier, ich dachte, ich mache die Steuererklärung selbst, jetzt mache ich sie lieber selbst und dann zahlt ihr quasi halt einmalig noch den Differenzbetrag für die Steuererklärung. Dann müssen wir sie halt noch machen, aber die Daten sind quasi einfach schon mal bei uns und dadurch geht das Ganze effizienter und schneller. Weil ihr quasi im System braucht und ihr habt alles an einem Ort. Hello Viking äh, fragt, wie sieht es mit Bilanzierung aus? Bilanzierung kommt heute noch nicht. Ähm, wir haben morgen nochmal ein ausführlicheres Meeting, Vor- und Nachteile und so weiter. Ist halt einfach ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Aufwand und aber Workflows so ein bisschen andere, ähm, aber steht auf der Agenda, dass diese Qualifizierungsfrage oder dass diese Ausfilter-Szenario das fallen soll. Es ist halt jetzt ab jetzt noch nicht. Wenn du uns jetzt noch ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit gibst, dann wird das aber auf jeden Fall kommen. Zum Thema Bilanzierung, gerade wenn man umfirmiert, also umfirmiert heißt ja grundsätzlich erstmal, ich habe auch eine andere Rechtsform und so weiter, das muss man nicht automatisch machen. Das ergibt vielleicht eventuell irgendwann Sinn aus Haftungsgründen, wenn man Holding Holdinggründen also wenn es deutlich größer wird, dann lohnt sich das. Ansonsten ist es aber so, wenn man diese Umsatzgrenze beispielsweise als Gewerbetreibender dauerhaft über 60.000 € Jahresgewinn macht, dann wird man bilanzierungspflichtig. Ihr müsst das aber erst berücksichtigen, wenn das Finanzamt euch tatsächlich auffordert dazu. Das heißt, normalerweise hat, hat man ja da so ein bisschen, äh, bisschen auch noch Zeit, bis das aufgefordert wird, bis man dazu aufgefordert wird, weil ihr ja nicht, also das Finanzamt weiß ja unter Umständen noch nicht, dass ihr dieses Jahr darüber seid, sondern erfährt das erst mit der Steuererklärung. Das heißt, wenn ihr dieses Jahr drüber seid und die Steuererklärung als Ende nächstes Jahr macht, dann kriegt ihr erst die Aufforderung quasi für übernächstes Jahr das zu machen. Wenn ihr dann die Steuererklärung noch ein bisschen später macht, dann halt erst danach. Das haben wir übrigens bei allen Kunden schon auch im Blick, dass da, die die quasi sich an der Grenze sind, ähm, da würden wir unter Umständen dann mit euch reden. Dann haben wir das natürlich im Blick, äh, wollen wir jetzt die Steuererklärung lieber ein bisschen später machen, weil danach hast du einfach mehr Aufwand mit der Buchhaltung, wäre dann unter Umständen auch mal ein bisschen teurer und so weiter ist für euch ungünstig, ist für uns ungünstig und so weiter. Jessica fragt, was kostet äh, dann das Gesamtpaket mit Steuern äh, und Buchhaltung bei euch? Michelle, da müsstest du bitte noch einmal, also <lacht> Jessica, die, die Info findest du auch auf unserer Webseite, aber Michelle, vielleicht suchst du mal kurz den Link raus für die Landingpage für den Gesamtsteuerplan. Jessica kommt ein bisschen drauf an, für Gründer haben wir noch ein Special Deal, äh, da kannst du es ab 79 Euro bekommen, wenn du Kleinunternehmer bist oder das nebenberuflich machst, du gerade gründest und so weiter. Standard ist 149 Euro im Monat, das heißt wir kosten 1.800 €, für alles all inclusive, dann hast du wirklich dein Bankkonto, dann hast du dein Rechnungstool, dann hast du deine Buchhaltung, dann hast du deine äh, Einnahmenüberschussrechnung, deine betriebliche Steuererklärung, deine Privat-, Ist alles drin quasi. Alles muss ich auch ein bisschen ein einschränken. Wenn du ganz separat aufwendige Beratungsaufwand hast, dann wäre das nicht drin, aber das ist so kalkuliert, dass 90, 95 Prozent unserer Kunden quasi äh, mit, mit äh, 150 Euro, 149 Euro im Monat quasi. Dabei sind. Sarah schreibt, äh, sowas, was Philipp beschreibt, fehlt mir auch ge äh, gegebenenfalls Ausgaben taggen äh, und dann frei filtern. Philipp, genau das, was ich, dass äh, ich insgesamt die Ein- und Ausgaben von einem bestimmten Zeitraum äh, mir anzeigen lassen kann. Philipp, ähm, ja, also was, was genau, genau an sowas Ähnliches denke ich nämlich auch und zwar geht es darum wir wollen ja auch das ganze Thema Auswertungen und auch so die monatliche Reports und BWAs und so weiter erstellen dass man schöne Grafiken hat aber auch das drin rumklicken kann und tatsächlich auch filtern kann weil ich finde es zum Beispiel wahnsinnig spannend, wenn ich zum Beispiel meine Tele Telefonkosten habe und das schwankt, will ich wissen, warum. Was ist da eventuell drin? Was hat sich verändert? Hab ich bla? Das, das will man sich da selber auch mal anschauen. Und genau das wollen wir in so einer Übersicht haben. Das ist jetzt aber noch im Design und Ding. Das, da wird dieses Jahr auf jeden Fall wird auch in der Navigation, in der Darstellung, wird sich noch ein paar Sachen ändern. Wie das exakt aussieht, das könnt ihr vielleicht mal dazu sagen. Was haltet ihr eigentlich generell davon? Ich habe euch ja jetzt was gezeigt, das hat, hat jemand anderes woanders noch nicht gesehen, weil das ist jetzt gerade noch da. Das ist eine Demo, das heißt, ich kann euch jetzt darauf upgraden, wenn ihr daran Interesse habt. Dann könnt ihr euch einen Termin buchen. Wir erklären euch kurz und zeigen euch, wie diese Buchhaltung, also Banking-Buchhaltung in einer Lösung, wie das aussieht. Das heißt 39 Euro. Dein Buchhalter kümmert sich um alles ähm, und du machst die Umsatzsteuervoranmeldung. Ähm, wie der Plan aussieht, wie das sich dann alles verhält, äh, das können wir dir gerne erklären. Du findest den Link auch nochmal, den, äh, den finde ich auch, auch unter diesem Video einmal verlinkt. Das können wir tatsächlich. Ähm, das kann ich euch zeigen. Aber was, wie findet ihr das, wenn ich euch regelmäßig auch so ein Preview gebe, dass ich sage, guck mal, so sieht das aus, daran arbeiten wir gerade und so weiter. Weil da haben wir tatsächlich intern auch gesprochen, ob das nicht ganz cool wäre, dass wir regelmäßig so ein Sneak Preview, dass wir das auch vielleicht mal diskutieren in der Runde. Das wäre so die Frage, ob ihr daran Interesse habt. Ansonsten möchte ich euch aber auch nicht Vorhallen halten, gerade für die Leute. sieht jetzt so aus, als wenn ich hier nur Contest äh, pitchen möchte. Das ist nicht der Fall. Ich habe nämlich äh, tatsächlich intern durchaus Befürworter, auch aus dem Product Team, die das gerne mal zeigen würden ab und zu. Und auch mal, weil das Feedback, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, wir bauen es ja nicht für uns. Ich bin zwar auch in meinem Leben irgendwie, Insgesamt 15 Jahre selbstständig mehr oder weniger gewesen und auch jetzt nebenbei und meine Frau ist auch selbstständig. Ich habe zwar auch schon mal Buchhaltung gemacht und musste mich da selber darum kümmern und so weiter, aber am Ende machen wir das Ganze ja nicht, damit es mir gefällt, sondern damit es euch gefällt. Jetzt würde ich aber tatsächlich gerne nochmal rüberspringen in meine Präsentation, weil ich habe noch für alle diejenigen, die nicht bei uns sind, sondern die einen separaten Steuerberater haben, auch noch mal ein paar Tipps und Tricks, die ich euch mit auf den Weg geben würde. Wenn ihr einen Steuerberater habt und ihr das Gefühl habt, dass er ein bisschen teuer ist, dann erster Punkt, mit dem ihr quasi eurem Steuerberater weniger Arbeit machen könnt, ist, dass ihr ein separates Geschäftskonto habt. Weil auch ich habe früher Buchhaltung gemacht und wenn 50%, 40%, auch nur 30% der Transaktionen Privattransaktionen ist, musst du sie dir trotzdem alle angucken. Das ist Arbeitszeit für deinen Steuerberater, für deinen Buchhalter, der, der dann natürlich der Zeitverbrauch, der auch irgendwie bezahlt werden muss. Das heißt, wenn ihr ein separates Geschäftskonto habt, wo alle geschäftlichen Ausgaben drauf sind, dann ist das für euch günstiger. Das heißt, saubere Trennung ist, macht es grundsätzlich günstiger. Wenn ihr die Unterlagen sortiert nach Vorgabe des Steuerberaters, es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten, wie man sortiert, aber normalerweise, wenn ihr Einnahmenüberschussrechnung macht, dann gibt's immer, äh, ist, ist immer die Bankkontotransaktion wichtig und legt quasi dahinter. Ich hoffe nicht, dass ihr es physisch macht, dass ihr ein Bankkonto ha habt und dahinter die Rechnung packt. So hat man es früher gemacht bei Einnahmenüberschussrechnung. Das macht ihr aber virtuell auch bei uns. Das heißt, wenn ihr eine Bankkontotransaktion habt und ihr dazu die Rechnung hochlädt, dann ist das entscheidend. Wenn ihr Bilanzierung seid, dann habt ihr eigentlich drei, übertragen sind in drei unterschiedliche Stapel. Und zwar einmal eure Rechnungen. Einmal eure also Ausgangsrechnung, einmal eure Eingangsrechnung und die Bankkonto. Und dann müsst ihr so offene Posten, offene Forderungen und Verbindlichkeiten immer abgleichen und so weiter. Das, das spart auch eine Rechnung. Das heißt, auch wenn ihr bei einem anderen Steuerberater seid, fragt, wie er die Unterlagen haben möchte und sortiert sie halt einfach vor, genauso, weil der Steuerberater, der knöpft euch unter Umständen 150 Euro die Stunde für Unterlagen sortieren ab. Das könnt ihr auch unter Umständen selber machen oder jemand anders günstiger machen lassen. Buchhaltung, wenn ihr die quasi selber macht oder einen separaten Buchhalter habt, also wenn ihr einen gesamten Steuerberater habt, der alles macht und ihr sagt, ich wollte es aber günstiger haben, könnt ihr überlegen, ob ihr das, die Buchhaltung nicht an einen Buchhalter gibt, der, der ein bisschen günstiger ist. Oder ob ihr, ja genau, einen separaten Buchhalter nehmen könnt, der ein bisschen günstiger ist, der vielleicht halt keine Ahnung pro Stunde nur 60, 70 Euro kostet. Mein, äh, meine Buchhalterin, ich habe für, für eine meiner, mein, meiner Firmen, die ich habe, habe ich eine Buchhalterin, die kostet 60 Euro die Stunde. Und mein Steuerberater kostet halt das Dreifache, glaube ich, fast zweieinhalbfache. Ist auch okay, die Buchhaltung wird halt von jemand anderem gemacht. Was du aber auch machen kannst, und das ist halt die, jetzt die Möglichkeit, die du auch mit Contest mal machen kannst, du kannst auch die laufende Buchhaltung einfach, da wo du dich ein bisschen unsicher fühlst, die kannst du von, von einem Steuerberater oder von einem Buchhalter machen lassen, zum Beispiel von uns. Zu einem Preis monatlich zahlst du dann einfach 39 € und machst einfach die ganze Steuererklärung selbst. Wenn du sagst, die Buch wenn die Buchhaltung erledigt ist, da jetzt irgendwo das bei Smartsteuer einzugeben, das kriege ich auch selber hin, dann zahlst du halt nur 39 x 12 bei uns jetzt, das sind knapp 500 € und bist dann quasi damit durch und musst dann quasi einfach nur die Steuererklärungen selbst machen. Wäre dann natürlich auch günstiger. Grundsätzlich, wenn ihr mit einem Steuerberater sprecht, Fragt, sagt, geht nie rein in ein Gespräch, wo ihr sagt, äh, das ist mir aber zu teuer, kann ich nicht bezahlen oder das ist ja nicht wert oder <lacht> den Satz, den Steuerberater gar nicht gerne hören ist, oh, für die drei Klicks so viel abrechnen, ähm, das mögen die nicht. Wenn ihr etwas wollt und den Preis drücken wollt, fragt immer, ah, das ist außerhalb von meinem Budget, was kann ich denn noch machen, um ein wenig weniger zu zahlen. Das funktioniert quasi fast immer. Das heißt, wenn ihr sagt, wenn ihr quasi hingeht, was kann ich denn noch abnehmen, was kann ich denn zuarbeiten, wie kann ich dir denn die, es so einfach wie möglich machen, quasi das für mich zu machen, dann ist die Verhandlungsposition eine ganz andere, weil dann ist quasi die, die, die, Schuld, die, die Bringschuld, die Erklärschuld quasi bei, dem, bei dem Steuerberater zu erklären, was ihr denn machen könnt, um, damit er weniger Arbeit hat. Und dann, dann habt ihr dieses ganze Preisgespräch auf eine komplett anderes Ebene gezogen. Verratet bitte nicht unseren eigenen salesleuten, dass ich euch das versprochen habe. Wenn ihr noch nicht Steuerkunde seid, ihr aber Interesse daran habt, und euch ein Gespräch bucht, verratet denen bitte nicht, dass ich euch das gesagt habe. Funktioniert aber auch überall anders. Ihr könnt auch mit einem anderen Steuerberater reden, egal wo, das wird überall besser funktionieren. Und bitte, wenn ihr irgendwo bei Anders, also wir haben grundsätzlich Pauschalpreise, das heißt ihr wisst vorher, was ihr zahlt. Es ist ganz häufig so, dass Steuerberater nach Gegenstandswerten abrechnen und so weiter. Und dann ist man manchmal negativer überrascht von der Steuerberaterrechnung als von der Steuerzahlung. Und ähm, damit das nicht passiert, solltet ihr vorher eine Zusicherung irgendwie haben, was kostet das. Das ist fast unmöglich auf alles anzuwenden. Ich kann euch ein Beispiel sagen, wenn ihr eine Betriebsprüfung habt, das kann man nicht vorhersehen. Das heißt, wenn euch einer eine Pauschale gibt, wo alles ausnahmslos alles drin ist, dann zahlt ihr hundertprozentig fast immer zu viel. Weil dann ist natürlich der Dienstleister, also der Steuerberater, überlegt sich dann natürlich alles einzupreisen und will auf alle Eventualitäten, die aber in der Regel fast nie auftreten oder nur alle 50 Jahre mal auftreten, vorbereitet sein und wird das einpreisen. Wird nicht zu euren Gunsten sein. Aber nehmt einen Pauschalpreis für alle alltäglichen Aufgaben. Das ist zum Beispiel das, was wir gemacht haben. Unser Preis ist so, dass ungefähr 90% der Fälle seid ihr vollkommen fein mit den monatlichen Pauschalen. Nämlich am Anfang, als wir den Service gestartet haben, haben wir gefragt, was interessiert euch? Was braucht ihr? Und wollt ihr pauschal? Wollt ihr nach Gegenstandswert? Wollt ihr nach Zeitaufwand und so weiter? Und die allermeisten haben gesagt: Bitte Pauschale, ich will Planungssicherheit haben. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, versuchen wir so weit wie möglich diese Pauschale zu machen. Natürlich können wir dir auch helfen bei deiner Betriebsprüfung. Natürlich überhaupt gar kein Problem. Aber es wird halt ein bisschen, da werden wir dann halt dir vorher nochmal ein Angebot machen. Es kommt ein bisschen auf andere Situationen an, wie umfangreich die Prüfung ist und so weiter. Aber da können wir. Die Selbstständigen auch helfen. Das wird dann aber eher nach Aufwand und Top abgerechnet. Statistisch gesehen werden kleine Selbstständige alle, ich glaube, 78 Jahre geprüft, kommen ein bisschen aus dem Bundesland drauf an und so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt eine Betriebsprüfung habt, die nächsten Jahre ist doch relativ niedrig. Zumindest, wenn ihr mal alles pünktlich abgibt. So viel eigentlich von meiner Seite für heute. Wenn da keine Fragen sind, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich bedanke mich herzlich bei euch. Wie gesagt, wenn ihr am Steuerservice interessiert seid, dann klickt doch auf den Link, der weiter oben steht. Sehr gerne übernehmen wir den ganzen Quatsch für euch. Und Buchhaltungsplan jetzt neu. Ich habe euch die, die Bilder gezeigt. Übernehmen wir gerne einfach die Buchhaltung für euch und nehmen. die Steuererklärung. Selbst ist gerade so für Gründer ganz interessant oder wenn ihr nebenberuflich selbstständig seid, dann macht ihr vielleicht sowieso schon eine Steuererklärung, weil ihr eure Steuern wieder haben wollt für eure angestellten Tätigkeit und so weiter. Macht das einfach weiter. Was auch ein Anwendungsfall ist, tatsächlich, wenn ihr regelmäßig oder wenn, wenn, wenn zum Beispiel Ehepartner auch selbstständig ist und ihr nur die Buchhaltung machen müsst und ihr habt einen Steuerberater, der das andere sowieso alles macht, dann ist der Buchhaltungsplan ähm, eigentlich ideal. Für euch. Da bucht einfach ein Gespräch, stellt uns alle Fragen, die ihr braucht. Ihr könnt das auch übrigens in der App. Also, wenn ihr sagt, Mercho hat uns jetzt alles gezeigt, hör auf drum zu labern, was soll ich jetzt machen, äh, geht einfach in die Browser-Version, euch bei Kontos ein. Da könnt ihr euch könnt ihr das auch einmal selber buchen. Ähm, natürlich missbrauchen wir dann nochmal ein paar Unterlagen, ein paar Daten und Informationen von, von dir, aber du musst jetzt auch nicht zwingend mit irgendeinem komischen, die sind nicht komisch, die sind sehr lieb, mit irgendeinem Vertriebsmitarbeiter reden. Die sind alle sehr, sehr, sehr lieb und sehr, sehr kompetent. Und ich möchte kein Wort, schlechtes Wort darüber äh, über die verlieren, ähm, aber ihr könnt das auch einfach über die browser versieren. Das heißt, loggt euch einfach bei Contest in, in der Web-App ein, dann könnt ihr euch da einfach upgraden und dann seid ihr quasi Buchhaltungskunde. Und dann braucht ihr auch, auch jetzt bei 39 Euro, wenn ihr das mal gegenüberstellt, was zahlt ihr eigentlich gerade für LexOffice oder Debitor oder Fastbill, oder so auch immer und das Bankkonto für 39 Euro habt ihr alles zusammen in einer App in Contest. Schön, dass ihr da wart. Ich danke euch. Ansonsten, da ich jetzt noch diese Möglichkeit habe, ich würde mich sehr persönlich darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir haben wahnsinnig tolle, spannende Videos äh, vorbereitet, Ka äh, Homeoffice absetzen und äh, Firmenwagen absetzen. Das alles findet ihr schon auf dem Kanal. Ich komme aber auch zwei, drei die Woche. Das heißt, wenn ich es noch nicht gemacht habe, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit. Wünsche euch eine grandiose Woche. Bleibt gesund. Und wir sehen, hören, schreiben uns hoffentlich bald. Ciao, ciao.